Das GreenTech-Unternehmen Salzburger AG sensibilisiert und informiert nun schon seit einigen Jahren mit dem Schulprojekt Lebensadern Schülerinnen und Schüler zum Thema erneuerbare Energien, frei nach dem Motto Verstehen, Anwenden und Erleben. Ja, die Lebensadern, das ist eben das Angebot für Schulen, Oberstufenschulen, ab der neunten Schulstufe. Und mit den Lebensadern tragt die Salzburger G das Wissen zu vier großen Themenfeldern in die Schulen, zu den Schülern. Themenfelder, die einfach in der Green Tech Company, Salzburg AG, Tagesgeschäft sind. Das ist Energie, das ist Wasserversorgung, das ist Telekommunikation und Mobilität. Und diese vier Dinge sind eigentlich nicht nur Ressourcen, sondern sind wirkliche Lebensadern. Das bestimmt unser Leben. Sprich, wir bieten den Schulen Workshops, die vorher mit dem Professor, der Professorin abgesprochen sind, von der Schwerpunktsetzung, von der Ausrichtung. Das super cool, dass wir die Möglichkeit dazu haben und dass wir da über solche Sachen informiert werden. Also ich finde das echt einfach toll. Also interessiert für die Themen Energie und so die, was sie eben präsentieren, weil das eben so momentan extreme Themen sind, die was sehr relevant sind. Und deswegen finde ich das eben so interessant, dass man da jetzt eine Infos darüber kriegt, mit denen ich was anfangen kann. Ja, yes, ich finde es cool, dass man an das Thema behandelt wird, was nicht im Unterricht gemacht wird. Ich habe mich jetzt zum Beispiel für Mobilität entschieden, weil ich es interessant finde, wie es mit der E-Mobilität äh, voranschreitet und wie sich das in der Zukunft entwickelt. Also Praxisbeispiel haben wir zwei Wege. Die klassische mit Arbeitsblättern, äh, mit, mit Gruppenarbeit. Wo ja der Fragestellung entwickelt wird, die dann die Schüler ausarbeiten und dann gegenseitig präsentieren und sehen, aha, unterschiedliche Lösungen für die gleiche Frage. Und wir haben natürlich eine zweite neue Anwendung, die nennen wir Energized, diese interaktive App, eine Anwendung, aufbauend auf dem Escape Room Prinzip, sprich, einer oder zwei Schüler gemeinsam auf ein Tablet beantworten. Arbeiten nach Fragestellungen in einem virtuellen Escape Room. An der HBLW in Saalfelden werden Themen und Lösungsansätze in Kleingruppen erarbeitet. Wir arbeiten aus, ähm, wie sie Auto, öffentliche Verkehrsmittel ähm, zu Fuß gehen und um in Vorrad fahren, auf die Umwelt auswirkt, wie es mit den CO2-Emissionen ausschaut und wie häufig das genutzt wird. Besonders der Unterschied zwischen Stadt und Land ist ganz interessant. Also wir haben jetzt das Praxisbeispiel eben Blackout. Und dazu machen wir jetzt eine Gruppenarbeit, in der wir Lösungsansätze finden sollen oder ins Server denken können, was beim Blackout passieren könnte und wie wir mir dazu erstehen. Bei dem ähm, Thema Wasser ist es Wasserversorgung, Wasserressourcen. Wie kann ich konkret äh, sparsam, vernünftig mit Wasser umgehen? Telekom ist halt der Fokus auf Internet, also so Dinge wie halt die sozialen Medien, aber auch dieses Mobbing im Internet und bei der Mobilität gibt es immer die zwei großen Themen, die individuelle Mobilität, also ich mit meinem Rad, mit meinem Auto, mit meinem Zu-Fuß-Gehen oder halt die öffentliche Mobilität, sprich der Bus, die Bahn. Wenn Sie und Ihre Klasse Interesse am Schulprojekt Lebensadern haben, dann finden Sie dazu alle Informationen auf unserer Website.